Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Eline Show. Heute ist wieder so gesagt ein Vlog. Heute werden wir ein Geschenk für Micha kaufen. Und danach werden wir mir neue Schuhe kaufen. Denn ich habe keine Turnschuhe. Und ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt in unser Laden, da wo wir es kaufen. Und wir haben nur noch 23 Minuten, deswegen müssen wir schnell machen. Also ich würde sagen, wir sehen uns im Laden. Bis gleich. So Leute, wir haben das jetzt gefunden. Wir mussten so schnell machen, aber ich habe die Marke gesehen und äh, auf den Bildern waren Hinweise, wo das ist und wir haben es gefunden. Also zuerst Sportbeutel. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Und einmal dieses Näppchen. So, wir sind jetzt fertig. Jetzt müssen wir noch mal zu Rossmann Stifte kaufen, weil hier sind keine Stifte drin. Und danach fahren wir zu Deichmann. Schnell. Tschüss, bis gleich. So, wir sind jetzt im Laden angekommen. Und jetzt gucken wir für mich hier die Stifte. Du bist mein Name. Nächste Bitte links abbiegen. Ich glaube, ich habe mich jetzt für diese Pelikan-Stifte entschieden, weil Pelikan ist eigentlich immer gut. Vielleicht ein paar Bleistifte. Hm. Wo sind die Blei oh, hast du das letzte Mal die Bleistifte gekocht? Diese schwarzen Bastel. Oh, oh guck mal. Cool. Das sind aber kein Bleistift. Aber es wäre echt cool, wenn es ein Bleistift wäre. Für mich wäre glaube ich, so Oh, ich hab die ja schon gefunden. Da oben? Ja. Hm. Ich glaub, ach, so. Die ich meintest du doch, oder? Mhm. Ist das? das? sind mit Katzen. Aber das ist eigentlich nicht schlimm, dass Micha, glaube ich, mit Katzen hat, weil er liebt Katzen über alles. Also ich glaube, Micha wird nicht böse auf mich sein. Micha, I'm sorry. So, was gehört noch da rein? Ähm, Boah, das ein glaube ich. Ja, Radiokumis. Oh, Micha wird mega krass in der Schule sein. Mhm, doch. Ja. So, wir gucken jetzt nochmal, vielleicht mich ja doch lieber noch einen Anspitzer kaufen. Oh. Guck mal, das hier ist ein Anspitzer und gleichzeitig auch ein Radiergummi. Und das wäre viel besser anstatt die hier. Also, die ich... Ginos, du? mhm Der wird sicher doppelt so krass sein. Noch was, oder? Aber... Ja. Das letzte von allen ist der Pinkenklapp. So. Und ja, also, ich glaube, jetzt haben wir unser Einkauf vollständig erfüllt und jetzt gehen wir zur Kasse, bezahlen und dann kommen wir zum nächsten Laden. Eine Ewigkeit später. Papa und ich, wir gehen jetzt zum nächsten Laden, da werde ich mir Schuhe gucken, kaufen und danach werden wir noch mal zu einem anderen Laden hingehen und ja, was machst du? Also auf jeden Fall, let's do it. Ist immer alles perfekt beim Video. So Leute, wir sind jetzt im Laden drin ne? und wir müssen nicht mehr in die Kinderabteilung, sondern in die Darmabteilung. Weil ich habe schon größere Schuhe, also größere Füße Und wir brauchen Schuhe. Okay, nein. Nein. Geh, wir gucken einfach. Ich kenne mich hier gut aus. Hier haben wir einmal ganz viele ähm, Schuhe. Oder also halt Aber also, 30 37 Ja. Die mhm, knallrote. Das ist 36, 38 Minuten. Das ist echt klein für mich. Gucken wir einfach mal weiter. Ich wollte immer solche Schuhe haben. Immer solche Schuhe. Ich, ich wollte immer solche haben. Möse, Möse, Möse, Möse, hier sind die müssen wir gar nicht gucken. ich wir mal diese Schuhe. So ein Gefühl, als ob die echt eng sind. Ich glaube, ich hole mal Größe 38. Boah, jetzt hast du was? Größe 38. 38. Komm schon, Karte, ich rein. Ne, die sind nicht schon so groß. Die sind schon groß. sind Das jetzt beide 37? Ja. Also springen kann ich meinen Hingucks. Auf jeden Fall Leute, ich habe einen Schuh gefunden. Das ist das einzige Schuh, was mit Größe 37 ist. Und ich will es anprobieren. So ein Gefühl, als ob das das einzige Schuh ist, was Größe 37 hat. Oh. Ich ich sonst Schuhe haben. Ich werde die noch aufnehmen. Die sehen voll krass aus. Vielleicht haben die Zahlen verwechselt. <lacht> 73. Ich bin echt enttäuscht. Na gut, dann gehen wir. Aber? Erwachsenenabteilung. Ja. So, Elina kann sich nicht entscheiden. Dann gucke ich vielleicht für sie was. So. Und die hier. ein. Okay, Willen, guck mal. Ich hab auch für dich was gefunden. Du hast alles von vieler. Mh, wieder voll, Fila. Fila voll ja, schön. ein schöner Okay, gucken wir erstmal. Hier. Da ist das noch ein Schuh drin. Ein Schuh? Ja. ja, okay, ich Gott, das ist doch ein Schuh. Ja, der ist weg. Der ist weg. Ja. Ich bin nicht die beste Knotenmacher hier. Schleifen, immer noch. Hey. Wir sind hier nicht in der Schule. Also ich habe die jetzt anprobiert und die gefallen mir nicht so wie die hier. Deswegen habe also ich hab halt ja noch andere gebracht und deswegen probiere ich die jetzt erstmal an. Die sehen doch fresh aus. Zeig mal von der Seite. Andere Seite. Ja, also. Das schwere ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich die nehmen will oder die hier. Ich habe beide schön. So. Und, hast du dich entschieden? Ja. Es war schwer, aber ich habe mich entschieden. Oh. Mhm. Und jetzt bringe ich die hier weg und die Schuhe wird ihr ja am Ende des Videos sehen. Warte, guck mal, wie ich die hinlese. damit ihr nicht wisst, welche ich jetzt weggepackt habe und welche ich genommen habe. Weil okay. die beiden stehen nebeneinander. Dankeschön. Okay. Also, <lacht> lasst euch überraschen. Okay. Und ich ziehe mich jetzt an und dann gehen wir mit Papa zum nächsten Laden. Dankeschön. So, wir sind jetzt angekommen. Wir gehen gleich mit Papa in unser Laden. Also halt nicht in unser, aber da wollen wir halt hin. Wollen. Was vorstellt? wollt ihr denn da holen? Oder was wollen wir da kaufen? Also was ich da kaufen will, ist Popcorn, Chips, was, also ja. halt äh, ein Vitamingetränk, also ein Smoothie halt. Und vielleicht noch ein paar Früchte zum Beispiel sowas wie Kiwi, aber Mama mag das egal. Äh, Apfel, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen, Trauben. Also, also auf jeden Fall. Na gut dann lass uns. Ja mal gucken wie lange wir da bleiben und ja bis gleich. Oh, ich will Gelbe Pflaume entschieden. Ja. Und? Für die Für die So, It all seems real now that I'm not afraid. Hier brauchen wir gar nicht lange überlegen, denn das sind die süße Popcorn, hier steht auch, ah oh ne, verstehe steht nicht, aber das sind die, die du auf Mamas Geburtstag gekauft hast. Okay. Also Popcorn haben wir jetzt und jetzt holen wir Chips. Also wir haben uns schon entschieden, erstmal Naches natürlich. Was mit denen denn los? Die sind ja richtig klein. Ja. Hier unten noch nicht. Preise bleiben gleich, aber es wird weniger drin. Also was Chips angeht, ne? Ich hasse. Ja. Ja, nimm zwei Stück. Und dann nehmen wir einmal Milch Mama darf genießen, weil das ein bisschen zu scharf ist und für mein kleiner Bruder wäre das dann. Also hätte er Bauchschmerzen bekommen dann. Ah. Ähm, ich kaufe meine Lieblingschiffe, denn die hoffe ich, also ich weiß, dass die Mama auch macht. Einmal die hier, wir kaufen? weil das sind ein Lieblingschiff. Die sind halt die Das Ja. Fertig? Ja. Ich okay. So. okay. Ja, dann lass uns gehen, ne? Oder anstatt dies hier, wir die mal wieder. I think This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. the champion champion so much wenn euch das Video gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben abonniert meinen kanal ich hoffe euch hat das Video gefallen und auf jeden fall Tschüss. Ich freue mich schon auf Michas Geburtstag. Und Leute, wenn ihr wollt, dass ich in einem nächsten Video mal, oder allgemein in einem Video, 24 Stunden mit Alice und Micha verbringe, dann lasst auch natürlich ein Like da. Und dann könnt ihr sehen, wenn, wie ich immer Micha platt mache beim Armdrücken. Und wir haben auch so ein Spiel, das heißt Flugzeug. Da nimmt man sich immer so einen Bein und dann muss man sich halt auf dem Boden so festhalten. Und dann geht man herum. Und das mache ich mit Micha immer. Also auf jeden Fall Micha. Ich werde sie platt machen, mache ich immer. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Video und ich gehe nach Hause.